Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder mal bei TV. Schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem neuen Video. Ja, wir befinden uns heute auf dem Traunsee hier in Oberösterreich. Die Sonne ist uns leider ein bisschen abhanden gekommen, aber der Erich ist noch da geblieben und viele von euch werden ihn, denke ich, schon von den bisherigen cbds videos gut kennen. Ja, leider dreht es uns jetzt ein bisschen um, aber macht ja nichts, dann haben wir so eine, ganze, eine ziemlich große Rundumansicht vom ganzen genau, Gebiet. Sehr schön. Ja, äh, es gibt ein bisschen was zum besprechen und zwar wieder mal zum Thema CBD, jedoch eine kleine aber sehr feine Neuigkeit und jetzt sage ich einfach mal, bevor ich dann lang herumquatsche, hallo Erich, schön, dass du heute wieder hallo hier Georg, hallo, hier mit dabei bist zu, Neu <lacht> zu dieser Neuigkeit, zu diesem neuen Thema, vor allem zu CBD ja? und das ist sowieso super, weil man immer wieder über Neuigkeiten reden. Können immer wieder mal zu schauen, was tut sich da, was gibt es an neuen Erfahrungsberichten. Aber ja, du hast es eh schon in der Hand: CBD Royal Balsam, sage ich jetzt mal, das ist das Neue, um das wir uns heute drehen im wahrsten Sinne des Ja, genau. Okay, was ja. gibt es dazu zum Sagen? Neues CBD-Produkt bei der Firma DC: ja. CBD Balsam. Genau. Ein Balsam deswegen, wenn man keine Creme wollen, weil bei einer Creme ist Wasser drinnen. Wasser muss haltbar gemacht werden und da braucht es halt chemische, künstliche Stoffe. Die wollen wir nicht. Wir mhm. sind auf der natürlichen Schiene in jeder Hinsicht. Das zeichnet unsere Produkte aus und genauso ist es natürlich auch beim CBD Royal Balsam. Wir haben da 100% naturreine ätherische Öle drinnen, mhm. ein paar wichtige Inhaltsstoffe, die ja. es halt einfach ganz besonders machen und eben eine hohe Dosis an Vollspektrum-CBD, Vollspektrum-CBD. Genau, also wichtig. das altbewährte Vollspektrum, so wie es im CBD-Öl-Royal ja einfach auch schon drinnen ist. Die Unterschiede, glaube ich, müssen wir da jetzt nicht mehr ausarbeiten zwischen dem Spektrum, dem Vollspektrum bzw. dem Pure, denn mhm. das Wissen die meisten schon okay. Genau. Was gibt es weiter zu, zu diesem Balsam naja, zu sagen? Ein wichtiger Inhaltsstoff ist auf jeden Fall das Glycine Soja. Bio. Ja? Das kann nämlich eins es ist, es zellregulieren genau. mhm. ganz ganz stark. Und damit kann das natürlich was mit der Haut, wenn ich das ja, auftrage, ja, natürlich. Das ist klar, weil Haut besteht auch aus Zellen. Hautzellen, genau <lacht> so ist es ja. Haut ist ja überhaupt äh, ganz was Wesentliches. Okay. Also, wir definieren es ja über die Haut äh, und, unserem Gegenüber und, und, und dem, dem Leben sozusagen. Es ist ja auch das größte Organ und, mhm. und es spiegelt ja alles Mögliche. Dann haben wir halt Haut. Ha Probleme, Hautdämmen, ja. es gibt da Verletzungen, äh, es gibt da körperliche Schmerzen, die ich über die Haut eben behandeln kann und für das alles ist eben der CBD mhm. Balsam gedacht. Mhm. Jetzt eine Insektenstiche zum Beispiel mhm. oder kleine größere mhm. Verletzungen und Ja, das mit den Insektenstichen und so kleineren Verletzungen, das ist wahrscheinlich noch das Kleinst, kleinere Übel, aber wir haben ja vorher so drüber gesprochen und ihr habt es ja da in jemanden erwähnt ja, sie sagt das Wahnsinn, was da passiert ist was der sozusagen mit dem äh, mit dem cbd balsam schon erreicht hat und ich habe ja dann auch ein bild dazu gesehen wenn ich das bild frei bekomme werde ich das natürlich hier mit einbauen liebe zuseher aber du kannst es auf jeden fall jetzt ruhig mal beschreiben was da eigentlich mit diesem cbd balsam ebenso passiert ist. ja sehr gern also der, der mike ein längerer bekannter sozusagen er ja, ist etwas älter wie wir, hat halt auch dort oder da ein wenig körperliche Gebrechen. Mhm. Und unter anderem hat es äh, vor kurzem einen offenen Fuß gegeben. Mhm. Ähm, eine große Fläche, so groß wie die Handfläche. Okay, und das ist ja schon was. Gell? Das, das, das sagen ist sagen, halbwegs ja. was. Also das mit, ist schon, ja. mit Schmerzen verbunden. Ja. Und natürlich äh, wenn man sich an die Schulmedizin, versucht alles Mögliche, was es da gibt. Da hat man berichtet, dass er einige Sachen probiert hat. Mhm. Äh, ein paar Sachen, haben so das Gefühl gegeben, da gibt es jetzt eine Besserung mhm. und trotzdem, nach vier Monaten, vier Monate war ja. der Fuß immer noch offen und es ja. hat so ausgeschaut, wie wenn das überhaupt nicht mehr zuheilt ja. und er hat dann unseren CBD Royal Balsam gekriegt, mhm. den hat er auftragen und er hat beschrieben sofort eine Schmerzländerung ja. und man hat das Gefühl gehabt, dass die Heilung auch sofort eingetreten mhm. ist. Also der Heilungsprozess ja. ist aktiviert worden und ähm, es gibt eben Fotos, er hat es genau dokumentiert 5. Juli bis mhm. 21. Juli, wenn mhm. ich es richtig mhm. im Kopf habe, mhm. also in der Zeit ist es zugewachsen komplett und man sieht nur mehr, wenn man ganz genau schaut, mhm. dass dort oder da noch so ein bisschen Nost wie wir sagen, ja, ja. Ja. aber der Schmerz war im Grunde von ja. Anfang an ja. reduziert und gleich mal weg und es ist verheilt innerhalb von nicht einmal drei Wochen, also ja, knapp ja. über zwei Wochen. Ja, es ist total spannend, wenn man sich vorstellt, zuerst vier Monate herumdoktern ja, mit allen möglichen schulmedizinischen Mitteln. Ja, so viele gibt es da eh nicht. Da wird dann wahrscheinlich verleiste Cortison herumgeschmiert. Um, und dann funktioniert das innerhalb von zwei, drei Wochen. Und wie du ja sagst, er hat sofort eigentlich gemerkt, dass das offensichtlich gleich mal mit der Heilung beginnt. Das ist ja so dieses Spannende. Das merkt man ja, wenn es plötzlich zum Beißen anfängt, kennen wir wahrscheinlich alle, wenn wir uns wo auf, aufgehauen haben oder wo verletzt haben, und dann fängt es zum Beißen an. und denkt man so, okay, das beißt es, aber im Endeffekt ist das nichts anderes, als wie wenn das eben der Heilungsprozess einsetzt und und dass das irgendwie so schnell gegangen ist. ist Es dann immer wieder unglaublich, was man dann immer wieder auch zu die einfach auch sagen muss wo ich auch immer wieder sagen muss ist man glaubt es einfach nicht und wenn man diese beispiele immer wieder hat man probiert und man macht und es tut sich ganz wenig bis gar nichts und dann macht man ein bisschen was mit cbd und dann passiert sehr oft dass das ganz ganz schnell zum greifen anfängt aber was ist denn so jetzt der unterschied man könnte auch sagen da schmieren wir doch gleich das cbd öl rauf was man ja auch grundsätzlich machen kann, aber was ist jetzt so der, der Unterschied zum CBD-Öl CBD -Öl selbst bei der äußeren Anwendung? Ja, es ist halt äh, für die Haut gedacht und darum eben diese Glycine Soja und Sierra Flavo Bio. Es, ist, auch, das ist äh, der Genau, ne? genau. genau. Mhm. ist eine wichtige Sache, weil es halt auch für die Haut ganz besonders gut ist. Also es ist ja äh, pflegend. Dann haben wir eben etliche ätherische Öle drinnen, die nicht nur einen angenehmen Duft haben, ja. sondern die hat genauso den, den Heilprozess, die, die genau. Beruhigung, die ja. mhm. Zellregulierung mhm. Und, und einfach der Haut gut dann random. Mhm. Um. Das bedeutet ja, wenn das Zellregulierend ist, dass das ja dann in die Hautschicht hinein gehen muss, ja, dass sich da wirklich eine ganz deutliche Veränderung einfach auch Abzeichnet und das ist mit Sicherheit dann eben zu dem wunderbaren CBD-Öl, das und für sich eher für die innere Einnahme gedacht ist, wo man mhm. dann eben deswegen auch diesen Balsam, nehmen wir jetzt einmal an, deswegen auch entwickelt hat, weil man von, von außen über die Haut dann einfach auch arbeiten kann und zu den Stellen auch direkt du, du es genau da, wo es braucht, da kann ich dann... Zum schmieren bzw. zum damit zum arbeiten beginnen das ist denke ich mal aus meiner sicht so wirklich der gravierende unterschied ja was haben wir denn wie viel cbd haben wir denn da so drinnen in diesem döschen oder was wir ist das haben also? eine menge von 30 milliliter und das sind ganz genau 178 milligramm Vollspektrum cbd drin also 180 milligramm ja. so in etwa das okay. ist eine relativ hohe dosierung und eben am Vollspektrum CBD, was auch wichtig ist, mhm. weil der CBD selbst kann einiges in vielen Bereichen, nur das Vollspektrum deckt halt einfach mehr das volle Spektrum ab. Und darum finde ich das schon wichtig, ist, ist wichtig einfach, dass man ein Vollspektrum hat. Genau, weil ich einfach erstens mehr alle Cannabinoide drinnen habe, die es so gibt. Ja, da habe ich natürlich wieder die ganze Zusammensetzung, das Zusammenwirken plus der ganzen Terpene, die wir alle so drinnen haben. Und viele, viele anderen Vitamine, die Nährstoffe, die Flavonoide, die Sekundären sowieso. Mhm. Und ich denke mir, das soll man überhaupt nicht unterschätzen. Und die Erfahrung, die ich in letzter Zeit auch immer wieder mache, ist, dass wenn Menschen von ihren Erfahrungen berichten, dass die nicht so wahnsinnig große Dosen zu sich nehmen. Und das, weil, man, weil ich gerade bei Erfahrungen bin, habe vor kurzem auch von einem äh, YouTuber also von einem Geoleben-TV-Zuseher auch einen, einen Erfahrungsbericht bekommen. Und der hat mir auch geschrieben, hat gesagt, er hat schon einiges an CBD ausprobiert, ja, einiges an anderen Mitteln. Und dann hat er eben dieses CBD-Öl auch mal ausprobiert. Er hat gesagt, er vertraut mir, er möchte das einfach mal ausprobieren. Und er hat gesagt, nach der ersten Einnahme hat er sofort einen absoluten Unterschied bemerkt. Ja. Er hat gesagt, er hat gleich viel besser geschlafen und hat einfach irrsinnige Träume gehabt. Und ja, es finde ich spannend, vor allem, wenn Menschen mit anderen Mitteln eben auch schon äh, Erfahrungen haben, weil ich sage auch immer, Vergleich ist natürlich auch sehr wichtig und das mache ich auch. Und wenn man dann aber die Unterschiede einfach aus, auch herauskennt, also das eigentlich zur, zur Dosierung. Also es, viel ist nicht immer Gut, ja, also und vor allem in der richten, richtigen Zusammensetzung soll es drin sein. Ja, können wir, mal, können wir noch irgendwas dazu sagen zu dem Thema jetzt? Fällt dir noch was ein, was wichtig wäre? Ja, ja, weil du eben das cbd -Royals Öl erwähnst, da haben halt wir wirklich ein Alleinstellungsmerkmal mit der Gewinnung, also mit, den, mit der Essenzgewinnung aus der Pflanze, selbst mit unseren... Kaltdampfverfahren unter kommen ja. ja. mhm. und eben dadurch oder nur mit diesem Verfahren ist es möglich, dass man halt die ganzen Inhaltsstoffe in, in an, einer hohen, reinen Qualität erhalten mhm. kann und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum unser Produkt so gut funktioniert. Genau. Ja. Genau. Und, und es ist alles drin im Sinne vom Vollspektrum und im, im Zuge dieses Entourage-Effektes, das heißt mhm. ja, dass sich die einzelnen Einheitsstoffe mhm. gegenseitig unterstützen, haben wir dann auch oft so sensationelle Wirkungen. Ja. Natürlich äh, reagiert jeder Mensch auf, auf alles anders. Nur, also Es macht bei jedem irgendwas. Und bei manchen hat es eben einfach eine sensationelle Wirkung. Und mhm. wir haben auch Erfahrungsberichte, wir haben sie ja im YouTube-Kanal auch stehen, also Gesund und Vital oder Besser Leben mhm. mit Hanf, haben wir das auch erwähnt, diese Erfahrungsberichte, die uns ja die Leute sehr gerne eben weitergeben, weil es eben glücklich sind, dass es mehr Lebensqualität gibt. Mhm. Wenn es mal besser geht, und dann möchte ich das natürlich weiter sagen und möchte einen anderen damit auch unterstützen, dass es immer besser geht. Letztlich mhm. äh, soll man irgendwann einmal dort sein, dass es uns olli gut geht. Genau. Und da arbeiten wir dran. Ja. Genau, Erich, und das war jetzt ein gutes Abschlusswort, würde ich sagen. Auf jeden Fall danke, danke für diesen, diesen Beitrag. Deinerseits und auch deinerseits, äh, Heinz, du heute dich ja nur hinter der Kamera sozusagen präsentieren kannst im Augenblick. Ja, in dem Sinne, meine lieben Zuseher, lass uns doch einen oder mehrere Daumen hoch da, ja, der da, da Heinz streckt drei, seinen vier. auch aus, also vier Daumen lassen wir auf jeden Fall mal da, wie wissen Sie, ähm, schaut es in die Kommentare hinein, das sind alle meine Empfehlungen, auch zu dem CBD-Öl, wer da Interesse hat, einfach hineinschauen, anklicken und er ja, möglicherweise auch eine Lust auf eine Partnerschaft hat, das bringt dann noch zusätzliche Vorteile bei dem Ganzen auch zum CBD-Öl, auch natürlich finanzieller Art. Passives Einkommen äh, ist möglich. Finanzieller Art und passives Einkommen ist möglich. Und und und und so weiter und so fort. Da ist es auch vielleicht gut, wenn ihr einfach auf meine Homepage schaut, bewusst gesund äh, geosix Lebensmutter, Da ist dann wirklich alles sehr, sehr genau beschrieben. In dem Sinne, bleibt es mal gesund und wenn es es noch nicht ganz so seit, dann werde das auf jeden Fall, weil wir versuchen, wirklich hier einiges an Beiträgen zur Gesundheit eben zu steuern, geistiger wie körperlicher Natur. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video. Ob es dann wieder so eine super Location wird, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. papa ciao, tschüss, servus. Baba. Und abonniert den Kanal. Euer Geo und der Erich. Erich. <lacht> ciao. ciao.